Ich bin verloren auf hoher See, mein Herz das ist verschollen. Verzehre mich nach dir. In der Ferne nur ein Donnergrollen. Die See ist rau und stürmisch. Die Wolken dicht und. Durch. Für mich bist du die ganze Welt All die Welt, du bist die Rettung Du bist der Funkspruch, der die Nacht erhält S.O.S S.O.S In den Tiefen auf dem Meeresgrund Liegt mein Herz bereit, dich zu lieben Ich gehe der Sache auf der Geschmack von Salz in meinem Mund Ein Leuchten schwebt am Horizont Sehr. So sehr, so sehr, so sehr, so sehr. so os, weil need help? Bevor mein Herz an den Klippen zerschellt. so os, du sollst wissen, für mich bist du die ganze Welt. S so is